Wir sind hier im Skigebiet Oberstdorf-Klein-Walsertal. Wir werden mal innerhalb einer Woche äh, schauen, was es hier so äh, zum Skifahren gibt. Heute ist Sonntag, der 10. 10. Februar ja. 2019. Ort gut? Ja, wir sind hier am Nebelhorn auf 2240 Metern und werden äh, heute an unserem ersten Skitag das mal langsam angehen lassen. Uh a -huh. Nee, das war jetzt schwarz. Ne? Das ist alles schwarz von da oben. Ja, gut. Weiter? Ja. Sonntag, der 10. Februar 2019, wir sind hier einige Pisten da oben gefahren, rote, blaue und natürlich auch die schwarzen. Es war ein schönes Fahren heute, weil die Sonne auch so ein bisschen schien. Was mir selbst nicht ganz so gut gefallen hat, war, dass man Treppe steigen musste, sowohl hoch als auch runter, um mit dem Lift dann zu fahren. Aber es hat Spaß gemacht und die schwarze Piste ließ sich wirklich sehr gut fahren. Das ist also ein schönes Skigebiet hier.